Miley Cyrus nennt sich Genderfluid, andere sehen sich als a oder bigender und das neue Normal heißt jetzt Cisgender. Viele Leute sind von diesen ganzen neuen Begriffen verwirrt und fragen sich, wofür sind die jetzt eigentlich da? Da die zweidimensionalen Geschlechter, Klischees und Rollen mehr und mehr aufbrechen, wollen die Menschen diese auch ausdrücken und für neue Sichtweisen neue Worte haben. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, wie mit jedem neuen Wort, und es dauert ein bisschen, bis klar ist, was ein neues Wort nun genau bedeutet. Langfristig helfen neue Wörter, moderne Sichtweisen zu unterstützen und ihnen klaren Ausdruck zu verleihen. Dadurch kann sich jeder so ausdrücken, wie er sich auch fühlt. Im Englischen wird schon viele Jahre they als neutrales Pronomen benutzt, wodurch in der Kommunikation die, meiner Meinung nach, sehr positive Botschaft vermittelt wird, dass es für die Geschichte, die gerade erzählt wird, egal ist, welches Geschlecht jemand hat. Ob sich jemand als klassisch männlich, weiblich oder keins von beidem identifiziert, spielt immer weniger eine Rolle und macht die Menschen dadurch frei, sie selber zu sein, ohne sprachlich ausgegrenzt zu werden. In Schweden wurde inzwischen extra ein neutrales Pronomen erfunden, Zusätzlich zu han, er und hun, sie gibt es jetzt auch hen. Vielleicht schaffen wir es in Deutschland eines Tages ja auch so weit. Was denkt ihr zu dem Thema? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Dieses Video basiert auf diesem Video von MTV Braless. Und wir sehen uns wieder bei einer neuen Folge von...